Cool. Na dann. Die Lösung mit Mikrofon auf der Brille ist genial. Ich habe nämlich jetzt ein neues Ansteckmikro und ähm, wohin damit? Am weißen Gorn schaut scheiße aus. Und da ich jetzt sowieso da oben immer schwarz bin, kabel einfach hinten durchs Leibwall durch. runter zum Tomgerät, hierher. Und oben an die Brille. Scheint zu funktionieren. Drei Daumen hoch!